Nach der anfänglichen Verliebtheitsphase komme angeblich entweder der große Frust oder, wenn man Glück hat, die hausbackene Liebe. Wenn man also wieder das prickelnde Gefühl der Verliebtheit finden will, so heißt es im Allgemeinen, müsste man auf Wanderschaft gehen. Zu Hause wird man es nicht finden. Denn einmal vorbei ist für immer vorbei. Nein, es ist ein Aberglaube, dass Verliebtheit nach einiger Zeit für immer verloren gehen muss. Meine Beratungserfahrung widerspricht dieser Überzeugung komplett. Ich habe viele Paare gesehen, bei denen der Verliebtheitsfunken immer wieder neu entzündet wurde. Ja und wie geht das? Wie entsteht Verliebtheit? Es gibt viele Theorien, aber keiner weiß es wirklich. Und der oder die Betroffene, meistens am wenigsten. Es, es legt einen wie ein Blitz und man ist plötzlich ganz sicher, der oder die ist es. Man kann zwar aufzählen, was einem alles an eine der anderen Person gefällt, aber das heißt noch nicht, dass man den ausschlaggebenden Grund kennt. In anderen Worten, was man sicher weiß, ist, dass man in den Menschen verliebt ist. Warum man es ist, bleibt ein Ratespiel, denn es lässt sich nicht wirklich nachweisen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es ist auch gar nicht nötig, <lacht> auch wenn man nicht weiß, warum man sich ursprünglich verliebt hat kann man sich immer wieder erneut ineinander verlieben. Manche Menschen haben einen Lieblingsspazierweg, den sie einmal entdeckt haben und dort am liebsten die Natur genießen. Das kann auch genauso eine Liebe auf den ersten Blick sein wie mit einem Menschen und kann auch genauso mit der Zeit von einem anderen Lieblingsweg abgelöst werden. Was sind die Auslöse dafür, dass man immer wieder Freude erlebt, wenn man die bekannte Strecke zum x ten Mal entlang geht? Ich weiß es nicht und der Liebhaber des Weges glaubt es vielleicht zu wissen, aber weiß es wahrscheinlich auch nicht. Egal ob es um eine Wanderung im Wald geht oder es um die Wanderung durchs Leben mit ein und derselben, mit denselben Menschen geht, bin ich überzeugt. gibt die gleiche Voraussetzung für das Verlieben. Neugierde. Liebhaber des Waldes können noch bei der hundertsten Wanderung einen Baum oder eine Perspektive entdecken, die sie bisher übersehen haben. Sie erspähen Gründe, sich immer wieder in Ihren Wald zu verlieben. Genauso habe ich es bei den Paaren erlebt, mit denen ich in den vielen Jahren gearbeitet habe. Sie bleiben neugierig aufeinander und entdecken immer wieder neue, schöne Momente mit dem Partner. Vielleicht war es tatsächlich die kleine Geste, die die Schmetterlinge im Bauch wieder haben, hochfliegen lassen. Vielleicht aber war es auch etwas ganz anderes. Egal. Sicher ist jedoch, wenn sich der Liebhaber nicht immer neu auf seinen Wanderbegleiter eingeblickt hätte, wäre es ihm oder ihr nicht aufgefallen. Zu wissen, was einem am Partner gefällt, ist also nicht wichtig. Auf der Suche zu gehen, was einem noch am Partner gefallen könnte, schon. Leider gehen viele Paare sehr wohl auf die Suche bei ihrem Partner, aber leider suchen sie in der falschen Richtung. Wenn einer einen neuen Lieblingsweg gefunden hat und bei jedem erneuten Spaziergang dabei ausschau hält, warum der Weg eigentlich gar nicht schön ist, wie oft wird er noch gehen? Wann wird er anfangen sich nach einem anderen Weg umzusehen? Es geht also darum, nicht nur auf den Partner neugierig zu sein, sondern nur seine positive Seite im Blick zu behalten. Auf meiner Internetseite couplecoaching.de biete ich Ihnen einen Weg an, bei dem Sie die Verliebtheit mit Ihrem Partner immer wieder erleben können. Und vielleicht, vielleicht wird dieser Weg Ihr neuer Lieblingsweg.